ja hi und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zu meinem neuesten projekt und zwar star wars jedi vollen order ja schön endlich mal wieder ein star wars spiel auf diesem kanal das letzte mal war ja The star wars Battlefront 2 der online modus und die kampagne mit dem weg ist und ja ich sitze hier mit dem neuesten veröffentlichten star wars spiel und ich habe hohe hoffnungen ich Weiß nicht sehr viel über dieses Spiel. Ich habe mir, ich glaube mal ein ja, Reveal Trailer, glaube ich, angeschaut und ähm, ich glaube es gab mal einen Gameplay, Gameplay Trailer und den habe ich mir auch angeguckt. Ich weiß nicht mehr so genau, was da alles passiert ist, aber ich weiß, dass das Spiel gut aussah vom Gameplay her und ja, es ist ein Star Wars Spiel, natürlich spiele ich es, also ja, <lacht> ähm, weiß ich nicht hat irgendwie so was, so ein Mix aus Action-Adventure, so was wie, weil ich, nenne ich Action-Adventure, so Devil May Cry, also Hack and Slash und äh, da tue ich dann natürlich immer verbinden mit äh, Star Wars Jedi Knight, was meiner Meinung nach eines der besten Star Wars Spiele war, neben Knights of the Old Republic und ja, mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Ich weiß, dass wir doch ein paar trailer nenne ich trailer werbung habe ich so gesehen auf youtube weil ja die sind halt nach einem video abgespielt worden und da konnte ich halt nichts gegen machen und ja ich weiß nur wir spielen an jedi und äh, ja wir flüchten von dem imperium erste ordnung nein nicht erste ordnung ne? imperium ich glaube das spielt das müsste ja dann eigentlich nach der dritten episode spielen ne? nachdem order 66 ausgeführt worden ist der Vegas hat mir glaube ich schon alle möglichen Informationen und so was alles gegeben. aber Ich habe da schon wieder alles verdrängt, weiß ich nicht. Ich versuche mich so wenig wie möglich immer über solche Sachen hier zu informieren, aber manchmal füttert der mich ein bisschen mit Informationen und ja, ich glaube, der hat auch schon ein paar Trailer mir per Facebook geschickt, aber ich habe die wahrscheinlich nicht angeguckt. Ich habe mir die definitiv nicht angeguckt. Also falls der mir welche geschickt hat, dann habe ich die nicht angeguckt. Und ja und Deswegen ist das Spiel relativ blind. Ich will keine Spoiler haben. Ich will keine Tipps und Tricks. Ich möchte keine... Mach das am Anfang, damit du am Ende äh, das leichter machen kannst. Und Monster Hunter World Iceborne wurde abgedatet. <lacht> und ja. Also kein Backseat Gaming, keine Tipps, Tricks. Ich schaffe das schon irgendwie alleine. Ich tue meine neue Reise starten. Und ja, jetzt kommt... weit oh, zum Installieren. Ich habe da gerade... Ja, ein Update wollte gerade installiert werden aber hat irgendwie aufgehört mittendrin bei 70 prozent und ja da habe ich mir gedacht tust so ohne irgendwie anfangen weil irgendwann hat irgendwas mit online zu tun was mich irgendwie verwirrt weil ich nicht wusste ob das weil ich nicht genau wusste was überhaupt bedeutet ich meine das ist ein single spiel ich weiß jetzt nicht was da jetzt online ist aber egal eine neue reise starten fangen wir mal an äh, was haben wir denn hier story modus was okay <lacht> Ähm, ich bin ja immer so eine Person, ich warte irgendwie auf eine große Herausforderung. Soll ich jede Großmeister anfangen? Ich weiß nicht, jede Story-Modus. Spieler, die sich auf Story konzentrieren möchten und eine minimale Kampferfahrung suchen, kann in den Spielmodus jederzeit geändert werden. Mit Nahkampf-Action-Spielen nicht vertraut sind und eine einfache Herausforderung suchen. Spiel mit Nahkampf Action Spielen vertraut und eine Auffassung suchen spiel sich intensiv auf vorne das Kampferlebnis wünschen, also da steht man kann es jederzeit ändern. Deswegen würde ich sagen, wir tun mal uns versuchen an jedi Großmeister ne? und das Spiel könnte vielleicht ein bisschen hell sein, aber bei mir ist das noch heller. Also man muss die Helligkeit einstellen. Ich habe die jetzt auf 2.5 das ist jetzt sehr hell auf meinem bildschirm aber auf die aufnahme war das voll dunkel als ich hat niedriger hatte also ja das ist jetzt so gut wie möglich finde ich und ja ich würde sagen wir fangen mal an hier, die großmeister zeit mal ja da musst du gedrückt halten wie ein downless oh. das ist meine fernbedienung da und da stand schon jemand so wenn jetzt hier dieser dieser Credit Roll kommt der immer vor den Star Wars Film abgespielt ist, dann weiß ich nicht, ob ich den rein lasse oder ob ich den rausschneiden muss. Aber ich weiß nicht, wegen kopierschutz schon so also was ist schon will lieber auf Nummer sicher gehen. aber Mal schauen. Vielleicht kann ich den ja drin lassen. Vielleicht kommt ja auch keiner, ne? Kommt ja bei diesen Spin-off Star Wars Sachen in letzter Zeit gar nicht mehr. Und ja heute haben wir hier Sieht aus wie ein ja. zerstörer von unten ah, victory kreuzer keine ahnung hier haben mal Empire at Wars früher gespielt und weiß nicht da ich so ein paar Namen von so Raumschiffen, aber ich kann jetzt nicht mit den Dingern verbinden. Also, Mal schauen wir, die abgeht. Aber das Spiel ist gut. Ich hoffe, es ist gut. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird nicht schlecht sein. Also, ja, komm. Genau, ich kaputt. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Übrigens Untertitel angemacht. Auf 10, Abo, da War ein vorher glaube ich nicht so. Weiß ja nie. Zwei Mann müssen aufklettern und die Kabel sich Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen. Kann nie schaden, hm? Okay. Alles klar. Gehen wir. Die Arbeit an die Arbeit, okay. Cool wir fangen direkt schon an. Ich bin kell Wo ist ob Gott? Okay, ich wollte mal ausprobieren. Kann man hier schon runterfallen? Sieht nämlich genauso danach aus. Hey, was geht? Ausweichrolle, sage ich mal. sonst kann ich noch nichts. Weil ich mit Kreis übrigens mit nichts durchspringen. Und ja. Hi. Aliensprache. Was ist. So, ich weiß jetzt nicht... Womit man interagieren kann und so. Oder... Ob man überhaupt interagieren kann mit irgendwas. Deswegen schaue ich mich hier mal ein bisschen um bevor wir weitergehen weiß nicht irgendwie habe ich mich erst so gesträubt das spiel zu spielen weil das sieht irgendwie mehr so aus wie so ein so ein story fokussiertes spiel weißt du, so ein spiel das spielst du einmal durch dann hast du alles gesehen und so so weiß nicht so gleichbar mit so Sachen wie weiß ich nicht der Last of Us oder äh, weiß ich nicht Uncharted, also so so Spiele, die sind wie so ein Film aufgebaut, die spielst nur einmal, dann weiß nicht, das, ich nicht, dass ich spiele mehr so Rollenspiele, deswegen weiß ich nicht, so Story Heavy Spiele halt. Ich würde mal sagen, das Spiel wird mehr so auf Action und Präsentation so irgendwie versuchen hier zu punkten, also ja, ich weiß nicht. Aber es ist ein Star Wars Spiel, also ja, natürlich muss ich muss ich jetzt mal eine Chance geben, ne? Und ja. Kann ich irgendwie? Oh, kann ich irgendwie den Ton von dem? Kann ich nicht? Okay, ist schon alles hoch genug da kann ich den dialog noch hören nee. weil die gehen so ein bisschen unter in den ganzen okay, hintergrund kreuschen aber wir haben ja mal untertitel an also wird schon nichts verpassen nee. vielleicht hat sich in der aufnahme ja auch ein bisschen anders an ich ewig kein Lokal gesehen. Ja. separatisten viel Geld da sind wir ja noch in den den klon kriegen ja oder das ist jetzt da ist jetzt so die vorgeschichte wie das alles passiert ist ne? Und das ist doch mäßig alles was ich weiß ich weiß dass wir irgendwie im Jedi auf der flucht sind ne? also erzählt hat jetzt irgendwie oh ich wollte eigentlich gar nicht hin erzählt hat jetzt hier sozusagen die hintergrundgeschichte habe ich jetzt irgendwas verpasst ich glaube ja weg finden kein problem ich improvisiere wir sehen uns dort gar ja auch was passiert ist weil ich noch mich umschauen wollte da soll ich runter du hast ja wohl nie alle alles klar oh, oh. oh gott Nehmen wir mal an, ich kann auch nicht sterben, aber jetzt sieht schon fast so aus, als könnte ich du kein zugelassener Müll. Nee, aber kein zugelassener Müll. Okay, selber Artisten das ist doch noch das sind doch die Druiden, ne? Also, wir haben einen außer außer außerhalb sind irgendwie die sind noch nicht alle erledigt worden. Der Weg ist, wird mich hier mit Informationen füttern. Die Welt, das glaubst du gar nicht jede frage beantworten wenn ich eine frage stelle dann hätte ich auch gerne antwort wenn ich so sage beantwortet mir das aber wie gesagt tipps und so nein ich habe was verpasst habe ich pech gehabt ich habe irgendwas falsch gemacht habe ich pech gehabt das ist mein erster spieldurchlauf ich brauche nicht an der hand gehalten werden ich schaffe das schon irgendwie alleine gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade, also irgend auf irgendeinem werde ich das schon schaffen keine sorge So. Aliensprache. Rassistische Geräusche. Kann ich gleich irgendwie hier rennen, wo wir alle Schulterknöpfe oh. springen und drücken, um zu klettern. Okay. Cool. Nennt mich Altair. Springen, ja. das war ohne Scheiße, ist echt hier. Ja. Oh Gott. es ist ins creed weil ich noch nie der gespielt der habe, übrigens. Das ist der Plan. <lacht> Hätte ich beinahe schon gemacht am Anfang, danke. So, ich nehme an, ich kann hier nicht runterfallen, oder? So. Ich mach Springen, ich spring mal. Oh Gott. <lacht> irgendwie nicht weil ich drücken kann ohne irgendwie nicht runter zu fallen ja sind klonen helme erste phase erste phase oder hm. nee. ich glaube das ist sogar zweite oder dritte keine ahnung Okay, wo lang wo müssen wir hin da war ich in schwierigkeit grad jetzt hochgestellt habe dass ich wenn ich angezeigt wird wo ich hin muss da wird mir allgemein nicht angezeigt wo ich hin muss wogegen ich nichts dagegen also. Schrottratten. unheimlich lasst euch nicht stören jungs müsst diesmal nicht rauskommen und hallo sagen und <lacht> schon lange unterwegs hier hat so wie ihn nicht äh. ich. Was? Da war irgendwie so was. Du kannst irgendwie nur äh, kannst dich irgendwie nur an gelbe Sachen nur so ranklettern. Ist da hier auch so. Du kannst du nur an rote Sachen dann klettern. Ja, siehst ja da ist auch schon wieder rot. Ja, warte mal. Okay, da könnte ich sterben, glaube ich. Ah, ich habe leben verloren ja okay ich musste es zwei <lacht> wow. okay da stand auch l2 drücken aber bevor ich da irgendwie anfassen konnte war ich schon tot ja. fragen jetzt gibt es falsch schaden so wie kommst du her hm? magie okay äh. Äh, zwei alten, alles klar. So, darunter, ne? da darunter sieht man irgendwie, habe ich gerade halte oder nicht. So, ich habe als zwei gerückt, wenn ich versuche, irgendwo zu klettern, also alles so neu für mich. So parcourspiele spiele spiel ich eigentlich nicht. <lacht> so. Wer bin ich das? Der Schiffskutter habe ich eigentlich ein Lichtschwert oder so. Nicht so aus. Okay. Ich hoffe wirklich die Helligkeit und alles was sieht anständig aus. Ich übrigens auf der PS4, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber spätestens nachdem die ganzen Knöpfe da angezeigt worden sind, müsstet ihr schon mitbekommen haben, oder? So, also ich hier an So. Hm. Dann muss ich mir dran springen? Ich muss ja dran springen, okay schon sagen so einen ganz schön weg hier ablaufen irgendwie die steuerung ist nicht schlecht weil also ich fühlt sich smooth an wo ich Oh, das ist ein Zarlack. Aber auf tätowien. Kerl, ja, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Äh, äh, da kann ich nicht da. Er äh, drei ziehen. Okay. Du bist dran. Alles okay? bin noch da! Du hast einen Schrecken angejagt, Kumpel! Er ist echt nicht sicher, was ich hier alles mache, ey. Sieht so mein Alltag aus, er ist irgendwie voll lebenswidrig, was ich hier mache. Auch wenn ich ein Jedi bin, ey. Nö. Komm schon. Komm, sieh dir das an. Das ist ein Jedi-Jäger, ein Volltreffer, ein echter Schrotzender-Checkbart. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? Vier Jahre? Fünf. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi, echte Tragödie. Da wissen die Leute nicht, dass ich ein Jedi bin. Äh, ich hab ja immer gesagt, das war nicht alles Verräter. So. Ja, mag sein. Unser oh. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Was besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Dreckslauf sein. Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst dich so enden wie ich. Irgendwann als Alien. Musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. er hat doch jetzt schon kommen, der Typ, der stirbt in den nächsten paar Stunden. Pass auf. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir nicht zu. Was war das? Oh Gott muss noch unbedingt über eine Salagruppe. hier unsere schottsammler basis hinpacken gott na na ah. äh, ja da kann direkt. Bro, alles okay? Ja, ich komme nicht raus ja, mir ist sterben. Nein, oh, das stehe ich los. Ich kann nicht mehr. Nein. Oh, er eins. Da stand's noch im letzten Moment. Alles für Petro? Mir geht's gut. Ich bin's noch fast. Kein Pilot. Ja. weg da, ich mach das. ich dachte das ist gar nicht ein da ist einfach der typ gerade sterben können wenn ich wenn ich jetzt nichts gemacht hätte oder weil ich dann game over gegangen ja ne. so was könnte ruhig sagen was war das denn was war das eben? War das Was du das etwa? Das war die Macht oder was? was du gesehen hast, ja. Bitte vertraue mir. Ich hab sie gesehen. Ich weiß von den Geschichten. Ich habe, ich hab's gehört. Die Leute würden nicht Ich weiß. Ich weiß. Ja, das klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Ja, erst er recht jetzt. Den ATST ist da im Hintergrund. Okay. Also verstecke ich mich jetzt ja eigentlich nur. Alles okay bei dir? Ja, so ja. Die beiden Stimmen kommen ja voll bekannt vor. Ich weiß noch nicht woher. Ja, Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du was gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also... Ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, ach, die denken hier keinen Kopf. Aber bist du nicht sicher sein? Äh, vielleicht solltest du, naja, verschwinden. Hey, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Brücke. Der schuldet mir was. Bist du nicht nur da Ja. Lass mich mal ja, weiter. Ich euch am Planet. Ja. Ja, okay. Okay, gell. Okay. okay. Ja, ich hab' ein problem erst mal da lang Man weiß ja nie gehen okay. War nur Licht. Oh, der hat jetzt Angst vor mir. Oder er verpetzt mich. Nee, auch Freunde, oder? Alter, bleibt mal hier. geht da einfach weg ohne oh. auf. Oh. What? <lacht> What? Was hat jetzt? Boah. Ruf. Was? Was? Was jetzt? war Ich glaube, ich bin auf dem Trip. Boah. Ey. Das hier für Mind Games. Ähm ja, war jetzt ein bisschen krass, muss ich sagen. Ja. Äh okay. Das ist ein bisschen merkwürdig hier gerade. ich auch jetzt kommt hier darf Vader. pass auf ähm. mein schüler du musst mir jetzt gut zuhören was? vertraue nur der macht oh, okay ja. was geht hier vor oh gott in einer Reihe aufstellen ist wahrscheinlich nur wieder eine Spiegelkontrolle oder so. Ja. Zum Glück habe ich kein Lichtschwert, nicht wahr? Oh, du bist auf dem Cover oder ja, oder nee, ein bisschen anders, glaube ich doch da ist irgendwie einer aber das ist nicht der den ich gemeint habe oder die keine ahnung wir so also eine captain fast mal situation also das ist die person auf dem cover und das ist eine frau oder wird jedenfalls im boden ja gut ja, zweite Schwester. Wir suchen Großlösung, einen Flüchtling Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Jetzt hat er jetzt schon umgesprochen, Mann. nicht überstellt. folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Um. Ich, ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die Besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure zu sammeln. Arbeiter wurden übervorteilt. Oh. oh Gott. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur ängstliches zu sagen. Für das Imperium. Doch alle entbehrlich. Ja. Seid ihr. Nein! Ne an ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Ich hab den Jedi. Überprüfe die Störung. Das tut weh. Hi. Wie kommst du hierher? Bin gefallen. Also, ich... Blinder Passagier, hey, du musst das nicht melden. Schweig. Hier ist TK 8190. Was? Hast du jedi gesagt? Was? Okay. Aber <lacht> <Okay. lacht> so ein gutes Timing. Okay, alles klar. Ich wollte nur sehen, wie weit das geht. Alles klar, dann würde ich sagen, ich tu den Part hier beenden. Und ja, war guter gute halbe Stunde bisher. Und sieht gut aus, das Spiel bisher. Und ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. <lacht> Entschuldigung. Und ihr hinterlasst bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr dann wollt. Ciao.